Eine Tätowierung als Gesundheitsmonitor, für unseren Podcast in Vorbereitung, Expedition in die Forschung, wollen wir Forschungsgruppen und ihre Arbeit kennenlernen. Und du kannst mitbestimmen, wo es hingeht. Einen Krankheitsverlauf fortlaufend mitverfolgen zu können, ermöglicht eine individuell angepasste Behandlung. Existierende Monitoring-Implantate halten aber nicht sehr lange. Das Forschungsteam um Carsten Sönnigsen von der Uni Mainz präsentierte vor kurzem eine Lösung für das Problem. Sie entwickeln Gold-Nanopartikel, die Sie mit speziellen Rezeptoren für gesundheitsrelevante Stoffe ausstatten können. Diese ändern die Farbe mit der Konzentration der Stoffe, bleichen aber nicht aus wie andere Indikatorstoffe. Eingebettet in Hydrogel werden sie auch nicht abgestoßen. Insgesamt sollen die Partikel für mehrere Monate im Körper funktionieren. Erste Tests an Ratten scheinen vielversprechend. Sollen wir eine Folge über die Forschung in der Nanobiotechnologie machen? Dann teile diese Meldung und tagge at Tschüss. Tschö!